Heute im Studio Ingo Zamperoni und Susanne Daubner. Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Einen schönen guten Abend. Sie trugen die Hoffnungen einer ganzen Nation, eines ganzen Kontinents auf ihren Schultern, die Männer vom Atlasgebirge. Aber am Ende war die Herkulesaufgabe, den amtierenden Weltmeister zu schlagen, doch zu groß. Dabei hatten Marokkos Fußballer nicht nur aufopferungsvoll wie die Löwen gekämpft gegen Frankreich, sondern sich auch so manche gute Torschance herausgespielt. Doch ins Endspiel ziehen erneut Le Bleu, die Blauen, mit einem 2-0-Sieg. Und bleiben auf Mission Titelverteidigung, das wäre die erste einer Mannschaft, seit 1962. Dennoch, es unter die besten vier Teams der Welt geschafft zu haben und die erste Mannschaft vom afrikanischen Kontinent überhaupt, soweit bei einer WM, das war so oder so für die Marokkaner schon ein Riesenerfolg. Jan Neumann. Natürlich ist die Sehnsucht groß, dass Marokko als erstes afrikanisches Land Fußball-Weltmeister wird. Doch dieser Traum gerät früh ins Wanken im Halbfinale. Die Franzosen in den blauen Trikots mit Mbappé. Den können die Marokkaner noch verteidigen. Nicht aber Theo Hernandez, die frühe französische Führung in der fünften Minute. Die Titelverteidiger haben in der Folge die besseren Chancen wie hier durch Giroud. Gleichwohl sind die Marokkaner durchaus ebenbürtig. El Yamik, der Innenverteidiger, artistisch per Fallrückzieher an den Pfosten. Knapper Rückstand für die Nordafrikaner zur Pause in einer umkämpften, aber eher chancenarmen zweiten Hälfte trifft Polo Myani in der 79. Minute zum 2 0. Der Stürmer von Eintracht Frankfurt, 43 Sekunden zuvor eingewechselt worden. Von oben gibt es präsidialen Applaus von Emmanuel Macron. Am Ende gewinnt Frankreich verdient mit 2 zu 0. Das marokkanische Märchen dagegen ist beendet. Und wir schalten zunächst nach Marokko. Christina Böker steht für uns in der Hauptstadt Rabat. Christina, wie waren denn die Reaktionen auf dieses Halbfinale dort? Also wir hatten ehrlich gesagt gedacht, dass das Märchen hier auf der Straße noch ein bisschen weitergeht, denn die Marokkaner haben ja durchaus Grund zur Freude. Sie sind sehr weit gekommen. Im Laufe des Spiels gab es so ziemlich alle Emotionen. Es wurde erst hoffnungsvoll die Nationalhymne geschmettert, dann Anspannung nach dem schnellen Tor von Frankreich, dann immer wieder Hoffnung, Anspannung, Verzweiflung, am Ende Tränen, aber auch echt viel Applaus für das Team, wie gesagt, das ist ja echt weit gekommen ist, so weit wie noch kein, Amerika äh, kein afrikanisches Team zuvor. Ja genau, ich habe es auch angesprochen, egal ob Sieg oder Niederlage gegen die ehemalige Kolonialmacht, das WM-Halbfinale ist so schon ein Riesenerfolg. Welche Bedeutung hat dieser Erfolg denn für das Land insgesamt? Ich denke mal, fußballerisch hat dieser dieses weite Kommen in der WM auf jeden Fall das Selbstbewusstsein im Sport gestärkt. Hier hat man Spanien geschlagen, hier hat man Portugal geschlagen und gegen Frankreich achtbar verloren. Ich glaube, die Marokkaner werden in Zukunft sagen, hey, schaut auch mal nach Afrika. Es gibt nicht nur europäische Teams im Fußball und nicht nur südamerikanische. Wir wollen irgendwie auch mitspielen. Und über den Fußball hinaus glaube ich, dass die Stimmung den Marokkanerinnen und Marokkanern ganz gut getan hat. Dem Land geht es nicht nur gut. Die Freiheitsrechte sind hier nicht so allzu ausgeprägt. Es gibt eine schlimme Inflation im Moment. Die Lebensumstände sind alles andere als gut. Insofern war das so ein positives Schlaglicht, aus dem die Marokkaner vielleicht eine gewisse Hoffnung ziehen. Und man darf jetzt gespannt sein, wie die marokkanische Monarchie auf internationalem Parkett damit umgeht. Christina, danke für die Einschätzungen und Eindrücke nach Rabat. Und während es sich da in Marokko schon etwas gelehrt hat auf den Straßen, vielleicht auch aus Enttäuschung sind viele nach Hause gegangen, schalten wir jetzt weiter nach Paris, wo unsere Korrespondentin Friederike Hofmann steht. Und da, Friederike, da wird das eine lange Nacht, denn da ist alles andere als leere Straßen. Ja, also nach Hause geht hier keiner. Die Champs-Élysées sind eine riesige Party. Hier sind tausende Fans, die gekommen sind. Sich. Unglaublich, es sind aber auch viele Marokko-Fans hier unterwegs. Es gibt keine recht große marokkanische Burger in Frankreich und sind so gekommen und wir haben heute auch mit einigen gedreht. Und gesagt, sie haben zwei Seelen einer Wir freuen sich aber auch, dass Frankreich heute Abend gewonnen. Hat. Also, sofern du mich noch hören kannst, hätte ich noch die kurze Frage, es waren ja auch Ausschreitungen befürchtet worden. Hat die Polizei denn soweit alles im Griff? Also, an den Champs-Elysées man schon eine große Polizeipräsenz. Es sind etwa 2000 Polizisten hier in Paris in Einsatz. Das ist wie bei einem Hochrisikospiel sonst. Es waren zum Beispiel beim Finale 2018 deutlich mehr Polizisten. Es ist momentan friedlich. Es fahren auch Autos auf den champs élysées Es gibt Feuerwerk, aber die Stimmung ist bisher ruhig und gut. Und in Marseille gibt es wohl auch eine riesige Party. Und ich glaube, hier auf den champs élysées in Paris wird es auch eine wirklich, wirklich lange Nacht. Ja, mit Böllern im Hintergrund und Friedige Hofmann mittendrin. Ja, vielen Dank für diesen tapferen Einsatz mitten in der Fanmenge. Guten Abend nach Paris.